Guten Morgen, heute wieder ein Video der Reihe der Gewürze der Welt. Der Kurkuma gehört genau wie der schon vorgestellte Ingwer zu den Rhizomgewürzen und ist auch unter dem Begriff Gelb- oder Safranwurz bekannt. Die Pflanze ist mehrjährig und aus dem 2 Meter langen Wurzelstock tritt eine dichte Ähre von gelber Blüte und lange kräftig gestielte Blätter hervor. Die fleischige Wurzelknolle bildet Seitentriebe, die dann wiederum neue Wurzelknollen und damit wieder neue Pflanzen hervorbringen. Der Ursprung der Pflanze der wird in Südostasien vermutet. Der Handel mit Kurkuma ist seit dem Altertum in Europa bekannt. Seit ca. Ende des 1. Jahrhunderts haben die Araber das Gewürz über die alten Karawanenstraßen vom asiatischen Raum in den Mittelmeerraum gebracht. Die Hauptanbaugebiete des Kurkumas sind Vietnam, Südchina, Indonesien, Indien, Formosa und die Philippinen. Die erste Nutzbarmachung des Kurkuma wird allerdings nicht als Gewürz sondern als Färbemittel vermutet, weil der Kurkuma eine sehr, sehr intensive ja, gelbliche Farbe von sich, also von sich abgibt und damit andere Sachen färben kann. Das ist ähnlich wie, wie Safran, allerdings natürlich ungleich billiger als Safran, weil Safran ist relativ teurer ist. Und ja, entsprechend ähm, ja, wird die erste Nutzung des Kurkumas wirklich als preiswertes Färbemittel äh, in der Geschichte der Menschheit erwähnt. Und aber auch heutzutage in der Lebensmittelindustrie wird es immer noch als Färbemittel eingesetzt, um zum Beispiel Senf zu färben oder auch Teigwaren. Generell wird Kurkuma, also die Rhizome. Direkt äh, ja, nach der Ernte gebrüht und dann getrocknet. Gerade das Brühen ist für die Entwicklung der gelben Farbe auch sehr sehr wichtig. Das bedeutet, der Kurkuma, also, also das Kurkuma, wenn er das als Pulver nutzt, hat natürlich niemals Rohkostqualität, weil es eben zuerst überbrüht wurde, bevor es dann pulverisiert wird. Die Schale wird im industriellen Fertigungsprozess dann gelöst und der ja, unter das Rhizom oder das was übrig bleibt das wird dann quasi pulverisiert und abgepackt. Das ist der normale Kurkuma, den ihr sozusagen so kaufen könnt. Also im Endeffekt zuerst überbrüht, dann getrocknet, dann wird die Schale entfernt und dann einfach pulverisiert. Man kann aber natürlich auch die frische Knolle im Laden kaufen und deren Qualität, wenn man diese frische Knolle kauft, kann man daran erkennen, wie tief orange die Rhizome sind, wenn man sie aufbricht. Natürlich hat man die Problematik dass man nicht einfach wahllos immer die Rhizome aufbrechen kann im Laden, weil dann sollte man das auch dann schon kaufen, aber man kann vielleicht eins aufbrechen und wenn das jetzt sagen wir, keine gute Qualität hat, dass man halt wirklich bloß das aufgebrochene kauft und wenn es eine gute Qualität hat, dann kauft man dann eventuell etwas mehr. Aber ich kann wirklich auch empfehlen die frischen Knollen zu kaufen und nicht das Pulver. Und dann verfügen sie natürlich auch über Rohkostqualität die Schale im Übrigen die kann problemlos mitverzehrt werden und das gilt aber übrigens auch für den Ingwer. Da ist natürlich immer Voraussetzung, dass äh, die Wurzeln möglichst unbehandelt sind, also Richtung Bioqualität. Der Geruch des Kurkumas ist als schwach aromatisch, würzig zu beschreiben. Der Geschmack ist Ingwer ähnlich scharf, aber nicht ganz in der Intensität wie Ingwer und herb bis bitter. In der Küche kommt der Kurkuma in den meisten europäischen Ländern überhaupt nicht als Eigengewürz oder als Einzelgewürz vor, sondern vorrangig schon als Bestandteil von zum Beispiel Currygewürzmischung. In anderen Ländern wie Indien oder auch den USA kommt er allerdings durchaus als Einzelgewürz vor. Das Gewürz wird aber ja, nur in den seltensten Fällen eben wirklich als Gewürz im, im klassischen Sinne eingestellt, sondern meistens meisten soll es tatsächlich das Gericht färben und, und, da kommt noch was dazu, vor allem das Gericht gesundheitlich aufwerten. Denn Kurkuma gilt als sehr, sehr gesund. Es ist von den Gewürzen, die ich bisher vorgestellt habe, wahrscheinlich sogar das gesündeste. Der diesbezüglich wichtigste Bestandteil des Kurkumas ist das Kurkumin, welches stark entzündungshemmend wirkt und damit so gegen eigentlich jede Krankheit die in irgendeiner Art mit Entzündung zu tun hat eingesetzt werden kann. Äh, Allen voran natürlich der Killer der Menschheit, der Krebs. Gerade im Bereich Darmkrebs wurden vielfältige Experimente mit Kurkumin durchgeführt und zahlreiche Studien dazu verfasst und da eben gezeigt dass Kurkumin äh, zum Beispiel auch die Darmpolymen zurückdrängen und äh, auch verkleinern können und vielfältige andere Sachen auch. Also im Bereich der Brustkrebsforschung und insbesondere dann bei der Metastasenbildung werden Kurkumin vielfältige positive Eigenschaften zugesprochen, um eben diese Metastasierung zu verhindern. Und also da ist Kurkumin so ein richtiges Universaltalent, was Bereich Krebs angeht. Kurkuma als solches wird weiterhin äh, ja, auch als anregend auf die Magensaftproduktion bezeichnet und regt damit generell die Verdauung im Körper an. Was auch etwas Positives. ist. Auch in Bezug auf die Knochen kann man äh, ja, eigentlich nur Positives von Kurkuma berichten, denn es reduziert nachweislich den Knochenabbau, gerade im Alter. Außerdem wirkt es äh, dem durch den Östrogenmangel bedingte Verlust der Knochendichte, dem wirkt es auch entgegen. Also man sieht wirklich auf, auf ganzer Linie ist äh, Kurkuma ein absolutes Schwergewicht was die Heilwirkung angeht und deshalb ist es auch so oft drin in Gewürzmischungen oder in, in, in, in vielen verschiedenen Ländern wird es als Gewürz mit reingegeben, gar nicht weil der Geschmack so prägnant ist, sondern weil es halt einfach total gesund ist und eben auch färbend. Es hat eine schöne gelbe Farbe und das isst man Sagt man, so sagt man, ich kann das nicht ganz so gut beurteilen. Das, das ist man halt einfach lieber. Aber ein Problem ist vor allem bezogen auf das Kokumin, was äh, ja für die Mehrzahl der der positiven Heilwirkungen äh, eben da steht, die Bioverfügbarkeit. Also ähm, also die Bioverfügbarkeit bezeichnet inwieweit der Wirkstoff auch wirklich zum Wirken kommt und nicht zum Beispiel einfach wieder ausgeschieden wird. Und dieser, diese Bioverfügbarkeit des Kurkumin wenn man ihn zu sich nimmt ist sehr sehr gering. Das bedeutet man kann noch so viel Kurkuma essen, aber es wird eben bei den meisten Menschen kaum was davon verwertet. Aber auch dafür gibt es eine praktikable Lösung und die nennt sich Pfeffer. Denn Piperin, ein Bestandteil des Pfeffers lässt die Bioverfügbarkeit von Kurkumin um 2000% steigern. Also da ganz wichtig, wenn ihr Kurkuma zu euch nehmt und diese auch aus gesundheitlichen Gründen tut und das will ja jeder gesund sein, sage ich mal. das nimmt auch dann jeder aus gesundheitlichen Gründen, Macht auf jeden Fall immer, wenn ihr Kurkuma nutzt, eine Prise frisch gemahlenen Pfeffer ran. Egal was das ist, ob das ein Gericht ist, ob das ein Smoothie ist oder wie ihr denkt, dass das wenig passt. Aber es ist so wichtig dass ihr zu Kurkuma Piperin, also diesen Bestandteil des Pfeffers, dass ihr den dran macht. Also wirklich, wenn ihr Kurkuma zu euch nimmt, bitte auf jeden Fall Pfeffer dran, frisch gemahlen. Der Anteil an ätherischen Ölen des Kurkumas beträgt etwa 2 bis 7 dessen Hauptbestandteile Tumaron und Zingiberen sind. Letztere, äh, letztere kennen wir ja noch vom Ingwer. Wer das Video noch nicht gesehen hat, der kann das oben in den Infokarten nachholen. Generell muss ich sagen, bin ich selber zum Kurkuma durch das Ayurveda gekommen. Da es für meine Konstitution eine reinigende und energiespendende Wirkung hatte und ich dies bei den ersten Experimenten innerhalb der Zubereitung mit Kurkuma auch sofort feststellen konnte. Wer meine Serie zum Thema Ayurveda noch nicht gesehen hat, der findet den Link auch oben in den Infokarten, die Playlist. Das ist eine dreiteilige Serie, unbedingt anschauen. Ansonsten hoffe ich ihr hattet wieder Freude mit dieser Folge, mit den Gewürzen der Welt und habt ein bisschen was gelernt über Kurkuma und dass ihr den Kurkuma in Zukunft auf jeden Fall immer mit frisch gemahlenem Pfeffer genießt. Das soll es für heute gewesen sein, bis zum nächsten Mal macht's gut Euer Christian. Tschüss.